Es ist doch echt zum Verzweifeln hier. Ey, ohne Witz hier. Es gibt immer wieder Probleme mit Windows, Photoshop, grafik Grafiktablett und Windows Inc. Wie du diese Probleme, diese Bugs fixen kannst, das möchte ich dir in diesem Video zeigen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Phil oh Bash. Bevor wir jetzt aber direkt in die Problemlösung reingehen, möchte ich nur mal kurz auf die Probleme eingehen, die entstehen können unter Windows, in Photoshop, mit Windows Ink aktiviert und im Vakuum Grafiktablett. Ja, dazu gehen wir jetzt erstmal auf Photoshop und dann schauen wir uns das nochmal an. Also, entweder man kann hier zwar horizontal malen, aber nicht vertikal, sonst bewegt sich die ähm, Arbeitsfläche mit. Oder man möchte zoomen und dann bleibt man ja so drauf, um zoomen zu können und dann geht's nicht. Ja, dann kommt immer so ein Kreis. Ja, manchmal geht's, ja... Manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Oder wir wollen zum Beispiel was umstellen, jetzt wie zum Beispiel beim Pinsel. Machen wir das mal als Beispiel. Hier haben wir jetzt einen runden Pinsel. Den möchte ich aber gerne ein bisschen flacher machen. Und da muss ich hier drauf bleiben, damit sich ja da was bewegt. Ich kann ja nicht ganz schnell gehen, sonst bewegt sich das ganze Ding. Sondern ich muss drauf bleiben, dass es hier aktiviert wird und dann kommt auch wieder der Kreis. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Und das, würde ich doch sagen, ist extrem nervig, ja, also was können wir jetzt sagen, das verursacht Windows Ink also stelle ich doch einfach Windows Ink ab, dazu wollen wir aber nochmal kurz einschauen, bevor wir das abstellen, was wir jetzt hier haben, wir haben Stiftdruck, ja man sieht eindeutig Stiftdruck so jetzt gehen wir mal auf unsere Vakuum Grafik App die öffnen wir hier so, und jetzt können wir sagen unter Projektion wir schalten Windows Ink Verwenden aus. Ich gehe auch nochmal auf Photoshop und schalte es auch hier aus. Okay, schließen wir das. Jetzt sind wir wieder in Photoshop und jetzt will ich Stiftdruck machen. Mal sehen wir? Ja, die Linie ist gleich dick. Da passiert nichts. Es passiert nichts. Ja, Vergleich hier oben. Gleiche dicke Linie hier unten. Schön dünn werdend mit dem Stiftdruck. Also das ist auch nicht die Lösung des Problems. Natürlich können wir jetzt hier wieder ganz normal zoomen. Natürlich kann ich jetzt hier, wenn wir nochmal nach oben gehen, auf den Pinsel. Und halt ganz normal agieren in Photoshop. Ja, aber was, für was brauchen wir denn? Ein Stift oder Grafiktablett mit und anderem in Photoshop, Na, dass wir den Stiftdruck haben, oder? Also. Das sind die Probleme, jetzt ist es richtig spannend, denn jetzt gehen wir in die Problemlösung rein, in den Bugfix, yes. Wir gehen mal rüber auf meinen Desktop, ich habe Photoshop geschlossen, das solltest du auch tun, denn wir müssten Photoshop eh neu starten, um den Bugfix zu aktivieren. Ja. Also schließ Photoshop jetzt und dann gehe einfach mal auf die Suchleiste und gebe Editor ein. So, da haben wir hier den Texteditor, die App. Da klicken wir jetzt einfach mal kurz drauf und öffnen das. Und dann zoom ich dir jetzt hier nochmal ran. Denn hier muss jetzt was Spezielles eingeben. Und zwar, Use System. Oh, habe ich einen Schreibfehler. System. Und dann Stylus. Leerzeichen. 0. Also. Das U von Use groß, das S von System groß und das S von Stylus groß, Leerzeichen 0. Ja, okay. Und diese Textdatei, ja, es muss eine .txt Datei sein. Das Textdokument. Das speichere ich jetzt mal auf dem Desktop ab. Datei. Speichern unter. Und dann gehe ich auf meinen Desktop. So. Da haben wir jetzt Textdokument und der Dateiname. Der Dateiname. Ich gehe noch mal kurz näher ran an die Geschichte. Dateiname muss lauten PSU. Also PSUser. Config. Config. Punkt. TXT. Haben wir hier als Dateityp. Müssen muss ich X reingeben. ja. Also das P großes. S großes. U groß. Und dann SER. Das C von Config wieder groß. So. Und dann speichere ich das jetzt hier mal ab. Ich speichere das jetzt auf meinem Desktop ab, um mit dir zusammen den Ordnerpfad durchzugehen, wo es reinkommt. Ansonsten kann man auch gerne über den Text ähm, Editor das, ähm, die Datei direkt in den Zielordner reinspeichern. Ja? Aber um es dir zeigen zu können, ist es einfacher, das jetzt mal auf Desktop zu speichern und dann nachher rüber zu ziehen. Dann müssen wir jetzt auf unseren Explorer jetzt müssen wir auf die festplatte auf den datenträger wo du photoshop abgespeichert hast ja auf den lokalen datenträger bei mir ist es lokalen datenträger c und dann müssen wir auf benutzer und dann gehen wir hier auf den benutzernamen in meinem fall ist es defty so und jetzt gehe ich noch mal kurz näher ran jetzt haben wir hier nämlich den ordner app data aber der ordner ist ausgegraut. Das bedeutet, man muss sie nicht zwangsläufig sehen. Es kann sein, dass du diesen Ordner unter Benutzer gar nicht sehen kannst. Benutzername. So, wie man den jetzt sichtbar macht, das zeige ich dir auch noch mal kurz. Da musst du musst ja einfach auf Anzeigen gehen, einblenden und dann hier ganz unten steht ausgeblendete Elemente. Ich habe da einen Haken dran. Es kann sein, dass du da gar keinen Haken hast. Dann sieht es bei dir nicht so aus. App Data ist verschwunden. Ja, also Anzeigen, einblenden, ausgeblendete Elemente anklicken und dann sehen wir auch die App-Data. Da müssen wir jetzt rein, App-Data. Dann müssen wir hier unter Roaming und dann müssen wir auf Adobe dann müssen wir auf die Photoshop-Version, in der du arbeitest, gehen. In meinem Fall jetzt Adobe Photoshop 2023 und unter Adobe Photoshop 2023 müssen wir hier in die Settings. So. Und in diesen Ordner, in diesen Ordner müssen wir jetzt die gerade erstellte Datei reinschieben, wir schieben das jetzt hier so rein, und dann haben wir sie da drin. Dann können wir das jetzt mal minimieren, ja. Und damit sollten wir den Bug gefixt, das Problem gelöst haben. Wir gehen wieder rüber zu Photoshop. Ich habe es gerade noch mal geöffnet, noch mal eine neue Datei geöffnet. So, und jetzt haben wir hier den Pinsel Schwarz und jetzt wollen wir mal schauen, ob wir einen Stiftdruck noch haben. Ja. Stiftdruckhammer. Wir können horizontal malen. Wir können vertikal malen. Wir können zoomen. Wir können auf Pinseleinstellungen gehen. Wir können das hier verändern. Kein Kreis. Keine Probleme. Der Bug ist gefixt. Wir haben keinen Einfluss mehr. Keinen negativen Einfluss mehr. Von Windows Ink. Und Stiftdruck. Wir können nochmal kurz auf Vakuum Tablet gehen. Und uns davon überzeugen, dass Windows Ink abgestellt ist. Let's go. Wir gehen Projektion. Windows Ink. Kein Haken dran. Photoshop. Projektion. Windows Ink. Kein Haken dran. Yay! Wir haben das Problem gelöst, der Bug ist gefixt. Wir können endlich mit unserem Vakuum Grafiktablett unter Windows in Photoshop so arbeiten wie es sein soll. Ich hoffe ich konnte auch dir mit diesem Video helfen deine Probleme zu lösen. Wenn dir das Video gefallen hat lass mir gerne einen Daumen nach oben da und wenn du kein Video mehr von mir verpassen möchtest auch gerne ein Abo da lassen bei Feedback, bei Kritik, gerne in die Kommentare damit. Ja? Ich bedanke mich bei dir, dass du das Video bis an diese Stelle angeguckt hast und ich wünsche dir beste Gesundheit und viel Erfolg bei all dem, was du machst. Dein Phil Obscura. Ciao, ciao.